Hey Leute, ich habe übrigens in letzter Zeit sehr viel im Zengarten gearbeitet. Wollt ihr mal meine harten Arbeiten sehen? Tja, too bad, ihr werdet trotzdem reingucken. Ihr habt richtig gehört, Leute, denn heute werde ich euch in etwa bzw. einigermaßen gut zeigen, wie dann eigentlich der Zengarten so funktioniert. Manche Clips, die ich aufgenommen habe, sind aber schon etwas älter, deshalb nicht wundern, wenn Dinge wie Audio oder Anzahl an Pflanzen etwas anders ist. By the way, für die, die nicht verstehen wie der zen funktioniert, ihr kauft einfach Pflanzen oder ihr, ähm, verdient euch Pflanzen, indem ihr einfach ganz normal Minispiele oder Spielmodi spielt, manchmal eher selten, aber manchmal droppen auch Zombies, so Pflanzen, ihr klickt einfach drauf, ist so ein Geschenk oder halt manchmal auch so ein eine so halt Toppflanze, da klickt ihr einfach drauf und dann wird das hier irgendwo erscheinen, das habt ihr auf jeden Fall, da könnt ihr einfach auf eine Pflanze gehen und dann könnt ihr die verkaufen, die sind jetzt noch klein, deshalb verkauft, kriegt jetzt für die noch nicht so viel. Manchmal, wenn die halt äh, groß geworden sind, hierdurch werden die dann größer, dann müssen sie also mal gucken, was sie so in der haben. Wenn die sagen, ja, ich will das jetzt haben, dann müsst ihr das geben. Oder macht ja ich will dieses Ungefähr spray haben, dann wollt ihr halt das, wenn ich den äh, manchmal wollen ja auch hier Musik hören, dann müsst ihr einfach so draufklicken. Das hier ist gut, weil das verbraucht nicht, das kostet zwar sehr viel, aber das verbraucht nicht. Aber ich habe gerade kurz ein wenig Geld, damit ich gleich noch mehr Pflanzen kaufen kann. Weil man kann pro Tag drei Pflanzen bei Deppy Dave kaufen. Kostet eine Pflanze 2k und 500. Ja, genau. Und ich habe gleich 2k für 500, Ja, bei Deppy Dave hier kann man nur normale Geldblumen. Diese hier pflanzen. Die hier, die äh, sind nicht so viel wert, wenn man die verkauft. Also, wie sehen ja hier? Für 3k jetzt die hier. Die hier wahrscheinlich auch. ja die sind, glaube ich, alle 3k wert, wenn die voll ausgewachsen sind. Aber sowas zum Beispiel, 8k, die sind viel, viel mehr wert, aber die kriegt man glaube ich nur, wenn man Minispiele oder sowas spielt, ich wollte nur kurz sagen, ja, dann bist du auf jeden Fall wenig bescheid, und dann viel Spaß, Geld zu farben, das kann man nämlich auch nebenbei machen. Hä, das, ist, das wusste ich gar nicht, das ist voll nützlich, ich kann einfach rausklicken, kann jetzt zum Beispiel hier auf YouTube gehen meine Videos gucken, das ist super. Das ist das, das, das echt nützlich. Da kann man hier die ganze Zeit fahren. Gut, dann werde ich jetzt noch ein paar Pflanzen hier farmen. Was auch immer. Und dann ähm, wünsche ich euch viel Spaß und viel Glück mit den Pflanzen. so Nun werden wir ein paar Pflanzen bewässern.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 Every <laughs> time. Aber warte mal, warum hat er denn so eine goldene Gießkanne? Ich will auch eine goldene Gießkanne. Kennen Sie dies auch? Sie haben so viele Pflanzen in dem zen Aber ihr habt keine Lust, die ganze Zeit draufklicken, bewässern, draufklicken, bewässern. Sehr nervig, oder? Da habe ich nun einen Trick für Sie. In Deppy days Land gibt es nämlich nun die goldene Gießkanne. Ammer gekauft für 10k und nun habt ihr richtig viel Spaß. Ihr könnt einfach rundherum... Ganz halt bewässern, selbst wenn es immer noch in der Luft hängt. Ist das nicht ein Traum? Holen Sie sich jetzt die goldene Gießkanne. Holen Sie sich jetzt die goldene Gießkanne. Nur so lange der Vorrat reicht nach Risiken und können Lesen Sie die Packungsbeilage und schlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Thank mm -hmm. you. Was ich vergessen habe zu sagen, ich jetzt irgendwo mitten rein. Es gibt noch einen Handschuh, ähm, mit dem kann man einfach irgendwelche Pflanzen ähm, mitnehmen und dann irgendwo anders platzieren. Nur wenn ihr dann die Pflanzen in ein anderes Aquarium oder einen anderen Biom bringen wollt, dann braucht ihr eine Schubkarre. Das Ding ist nur, die Schubkarre kostet wirklich nur 200. Das ist wirklich wenig. Und dann auf einmal der Handschuh kostet, ich glaube, 1000 oder so. Das macht irgendwie gar keinen Sinn, finde ich. Müsste eigentlich genau andersrum sein. Aber okay, dann wisst ihr auf jeden Fall schon mal Bescheid.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 Aufgepasst Leute, hin und wieder ist mir auch einfach so das Spiel abgestürzt im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ob das irgendwie... Ich glaube, es liegt am Spiel, aber ich bin mir da nicht sicher. Aber ich will auf jeden Fall aufpassen und vielleicht, weiß ich nicht, jedes zehn jedes Minuten oder jede halbe Stunde. dann müssen wir selber ausprobieren. Hin und wieder auf jeden Fall mal kurz drauf gucken, vielleicht kurz ins Menü gehen oder was auch immer. Damit euch das dann auch nicht passiert. Wie ist das, das nämlich zwei, dreimal passiert oder so? Letzten beiden Mal waren jetzt nicht so tragisch, aber das erste Mal war sehr tragisch, weil da habe ich dann irgendwie 20k oder so verloren und, äh, ich werde euch mal zeigen, wie ich mich da dann gefühlt habe. What the fuck, mein Spiel nicht gespeichert. Denkt dran, immer wieder mal kurz ins Menü zu gehen oder so, damit das Spiel auch wirklich gespeichert Hä? Falls ihr nur hier seid, weil ihr ein ganz kurzes Zen Tutorial Video haben wollt, dann würde ich euch raten, einfach in die Beschreibung zu schauen, weil dieses Video, habt ihr ja gemerkt, ist halt mal etwas verwirrend und ich weiß nicht, ob das jetzt jeder verstanden hat. Wenn nein, dann, oder ich denke, ich werde vielleicht irgendwann später dann auch nochmal in der Beschreibung so ein ganz kleines, wirklich ganz kleines ähm, Zen Garden Tutorial reinpacken oder halt auch auf öffentlich Stellen mal schauen. Und der Rest des Videos, da braucht ihr jetzt nicht mal reinschauen, da werde ich jetzt nichts mehr erklären. Ich denke, ich habe das meiste... Irgendwie reingeworfen und erklärt. Und ja, viel Spaß noch mit dem ganzen Gewässern. Okay, let's go.